Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Long Dragon Blood. Wie ihr seht, haben wir jetzt gerade angefangen zu spielen. Und weil ich wir sage, wir spielen heute mit der Blood Angel 91. Hallo. Und mit den Aquintas. Ja, oh, guten Morgen. Gut. So, wir haben das Spiel jetzt gerade angefangen. Ich werde jetzt mal... Gruppe, also wie ihr seht, kann man hier den anklicken, hier oben ist ein Pfeil, und dann kann man einladen, da. Machen wir doch gleich mal wa? Was, du machst jetzt Freundschaften? Oder nee, ich Papa? hab, was. ist eine Freundschaft. Erstmal Gruppe, gut. Freunde, da Freund. Alle einladen zu gleich. Freund. Genau. So, Kommen Freunde das habt ihr hier rechts in der Liste. Oh, ich habe zwei Freunde. <lacht> so, cool. wie ihr ja. seht, habe ich hier noch das Optionsfenster offen. Links klicken oder WASD, um zu laufen. Cool. Zweite. Quest verfügbar, Quest möglich. Gut, Quest möglich. Gehen wir acht hier, ja, schließen wir mal. Wir kriegen das schon hin. So. Blood Angel, liest du vor? Was soll ich denn davor vorlesen? Klicke unten im Dialogfenster auf den Questnamen. Zum Beispiel das Abenteuer beginnt. Fertig. Nach Annahme oder Abbruch der Quest. Oh, so, und da wir diese Quest schon fertig haben, drücken wir jetzt auf das Abenteuer Beginn fertig. Cool. Willkommen in der Welt von Long. Du kannst von mir eine neue Quest bekommen, mit, dem, mit welcher du die Grundlagen des Spiels kennenlernst. Tipp, drücke nach dem Access Akzeptieren die Quest Q, um die Questliste zu öffnen und die Questinformation zu lesen. Ah, ich schalte jetzt durch. Ich mit Fangs. Wer möchte, der kann sich das selbst durchlesen. So. Wo laufe ich hier? Hier. Oh, Leertaste springen. Ja. Das hat er schon rausgefunden. ist schon vollsprung. Bist so kennenlernen? Hm. Quest klicke die Quest zu beenden. Oh, jetzt huh. Zweimal Doppelklick mit links. Jetzt Trainingsdummies vermocken, ja? Ja. Können ja gar nichts. Haben. Äh, irgendwie, irgendwie habe ich das schon. Schön, Leute. Schön macht er das. <lacht> <lacht> du da dafür auf Hä? Krieg ich dafür überhaupt Erfahrungspunkte? Keine Ahnung. Was ist das denn? Ich glaube nicht. Trainingsdummy. Hau auf da. Nö. Warum krieg keine Du hast Trainingsdummy getötet. Der arme Dummy. So, laufen wir mal weiter, oder? Ja? Oh, ich komm hier Oh, hier schon? Bitte denk stets daran, die Traktion im Herzen zu tragen. Verwende deine Fähigkeiten immer für einen guten Zweck. Guter Zweck, als Krieger, naja. Ah, so, sprich mal. Warum habt ihr eigentlich so einen langen Hosen an? Guck dir das mal an, ich habe so einen kurzen Rock an. Charakter. Wir sind ja auch Männer. Guck dir das doch mal an. Ich weiß auch. Er hat graue Haare, ich habe lange blaue Haare, du hast rote Haare und einen kurzen Rock. Ja. Und wenn ich drunter gucke, hast du ein rotes Höschen an. <lacht> sollst du sollst da ja auch nicht runter gucken. Ja, was sonst? Also, über Übung macht den Meister. Ah, Level up jetzt muss ich erst mal überlegen auf was ich denn jetzt gehe ich, ich mache die später so spezial für Kopftraining schwere Rüstung benutze Schwerter zwei Hände Stange oder hm, ich mir... ihre Hauptwaffe Hauptwaffe Schwert zwei Hand Stange und Bogen ähm... Kralle Tempo oder ich nehme ja annehmen. Bitte wähle eine Belohnung. Hm, hm, hm. Ich nehme zwei Also schwere Rüstungen. Ich nehme schwere Ja, Ich gehe auch auf schwer. Ja, ich, ist einerseits besser. Macht keiner von uns jetzt ein Heiler oder so? <lacht> Schaut nicht so aus. Kann ich nicht trotzdem noch Heiler lernen? Oder? Und kannst nebenbei, glaube ich, auch noch ein bisschen Heilung lernen. Du kannst, du kannst trotzdem noch Toten nehmen. Ich stelle ein Körper ein. Hier die hm. Waffe rein. Äh, wann ist jetzt Inventar? Okay, annehmen. Zwei Hand, Schwert. Stange. Yes. <lacht> jetzt seht ihr fast genauso aus wie ich, das ist so lustig. <lacht> so sieht bei mir cooler aus. So. Ich glaube, ich versuche trotzdem einfach mal auf Stab. Ah, jetzt habe ich... Er sagt mir gerade, ich soll die Waffe reinziehen. Knöch... Knöch... ein dieses... säbel mein Gott. ein säbel ja, ich soll jetzt reinziehen, jetzt habe ich schon drin. Ja, das ist normal, weil du da noch nichts hast. Weißt du, sind alle gleich aus, aber also einfach. Ich Doch ein so Kupferschwert, so Stange. Und Boah. Ja. Wir mal auf. Ach, hast du Ich gehe jetzt auf Stange. Ja, ich finde Zweihand eigentlich richtig toll. Gut. Was kann man jetzt zu Anjan? Yang? Glaube ich unten. Ja, hier steht er. Talente. So, okay, mit, also mit K. <lacht> Entschuldigung. Mit K. Oh. Zwei Hinweis für Zweihand: nutzen. Hauptstärken verbessert Körperangriff mit kritischen Schaden und verbessert Körperschutz gegen Nebenpunkte Präzision. Verbessert, Schlag ah, auch nicht schlecht. Und wo war jetzt? Lustig. den Klamotten Ja, diesmal haben wir aber einen kürzeren, kürzere Hosen an, du. Ja, mein sieht schicker aus. Ich habe eine Leggings an, ihr habt eine, ich weiß auch nicht an. Soll ich also jetzt beide sagen an? Ja, das ich habe auch beides ja, angenommen, das ist, äh, das ist einmal Level 5 erreicht und dann Seerosen im töten. Seerosen. Na gut. Oh, oh, oh, wo lauf ich denn jetzt Puh. Quatsch ich den wieder an. Keine Ahnung. Lauf, lauf, lauf, kann man ja nicht schneller. Immer den Pfeilen folgen. Seerosen. See Seerosen. Ah, oh, bringt doch richtig was, wa? <lacht> oh, ich bin gleich Level Up. Los, machen wir jetzt noch, bis wir Level Up haben. Na, jetzt bringt das noch was. <lacht> töten, töten. Krass, die klaut mir meine ganzen Kills. Ey, da muss ja. Ah, daneben gelaufen. Oh ne, das ist eine Seenelke. Egal. Die ist schon frei. Ja. Hier blockiert, ne. Level up Aufgestiegen! <lacht> Level up. Wo seid ihr denn? Äh, wo ich bist du? du ich du bist schon vorgelaufen. Ich hab hier einfach nur die Typen, äh, die... ...Tier ja, ja. Oh, weil mir stockt das gerade übelst. Soll ich auch? Äh? Hm? Oh, Tierchen. stockt das gerade übelst. Oh, kriegen wir jetzt Tierchen, ja? Treue Begleiter. Name. Was ist denn jetzt denn los? Was nehmen denn? Ich habe keine Ahnung, was ist los. Was ist denn? Bei mir stockt das gerade übelst. Ich kann auch nichts anklicken. Packt ihr den Server gerade ab? Ich weiß es nicht. Problem? Bei mir ist alles okay. Bei mir auch. So. Der Geht's erste wieder? Kampf. Ich hoffe. Äh, ich Katze. Katze? Äh, Katze. Orchidea. Lotus. Wissen denn was? Katze, Katze. Lotus. Oh, das ist, also steht alles ja, dahinter, Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich Ah, ich nehme Katze! Oh, ich stock gerade. eh Wir werden ja alle drei ein, ein Verschiedenes nehmen. Na, was nehmt ihr denn? Was ich nehmt, hab die, die Kat Katze. Ich hab ich die Katze genommen. Ich nehme. wollte das Lotus. Ich nehme. Wieso kann ich die Hand legen, die vorlegen? Jetzt Start die Prüfung schlüpft ein magisches pet. Erwärmt die Seele, benutze eine Seele, breche die Seele, benutze eine Seele. Genau. Mit welcher Taste kannst du das Petfenster öffnen? P oder nicht? Jo. Kann ein Magie Pet Skills erlernen? Äh ja, ja. Ne? ja. Ja. Aber zwar nicht alle. So, was hast du jetzt? Ne? Ich habe die Lotusblume. Das Lotus Pet. Basti hat äh, die schwarze Katze? Du musst es nennen, ist aber egal. Dann da nehme ich euch die Dearpit. Gebe ich dann oh, mein Tierchen für den Namen. Nächste Drachenleben. Null Minuten nehmen eine Blume. Oh, bei mir dauert es noch zwei Minuten. Oh. Online-Belohnung kannst du zurzeit nicht genutzt werden. Wie nenne ich mein Tierchen. Ach, das will ich nicht. Ach ja. Warte nur, entweder du zeigst es mir oder nicht. Gut. So, jetzt habe ich wieder, jetzt geht's wieder auf einmal. Na egal, so. Möchtest du euch die benutzen? Ja. Och, wie nennen wir es denn? <lacht> Eine Blume, wie soll ich meine Blume benennen? Und konntest du, du deinen dein, dein Drachensegen auch nicht annehmen? Sehen. Ja, hier unten Blume. Nein, konnte ich gerade nicht annehmen. Jetzt also kann ich annehmen. Ich habe noch eine Minute. Hm. Oh. So, wie nenne ich denn jetzt meine Blume? Wenn Blümchen. ihr eine Idee habt wie ich meine Blume nennen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe keinen Plan, wie ich meine Blume benennen soll. Ich weiß wenn <lacht> deine Blume Blümchen. Ja. So Vanille! So, Attacke. So, aber wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wo? Ich habe keine Ahnung. Was müssen wir denn jetzt eigentlich jetzt machen, so als Quest? Äh, Perle mit Freude. zu one wrong müssen wir erstmal. Wir wollen immer mal ein schickes Pfeilchen hier. Ja. Ja, ah, ist ja nicht umsonst da, ja. ja. So, wir geben die Quests ab und dann machen wir eine kleine Folgenpause, würde ich einfach mal so sagen. Nicht wahr? Boah, Mensch, los! Der hängt fest. So. Identifizieren. Körperangriff? Magie? nee Körper. Oh Gott! Rechts ja. auf die Identifikationsrolle. Links auf die Identifikationsgegenstand. Okay, bestätigen. Ich habe keine Identifikationsrolle. Irgendwann bist du machst die Tasche aus dem Leder auf. Ach so. Hast du die? Ja. ja, da ist eine drinne. Rechts? Genau. Links. Ja. Ach, kann ich zehnmal benutzen. Los. Dann kann man den Segen auch nicht nehmen hier. Ja, das dauert ein paar Minuten was. Anhänger. -Anhänger. Ach, naja. gibt Schlimmeres. Anhänger. Hey, ich hab neue Armschienen. Ich auch. Gut. So, dann werden wir jetzt gleich mal kurz eine, Folge, eine kleine Folgenpause erledigen. Bis gleich. Bye, bye. Tschü. Tschüss.